Und die Weisen aus dem Morgenland folgten dem hellen Stern. In diesen Teil der Weihnachtsgeschichte möchte ich gerne mit euch hineinschauen. In diesen Teil, in dem Menschen sich auf den Weg machen, die noch gar nicht zum Volk Israel gehören und die doch hoffen, den neuen Herrscher zu finden. Dieser helle Stern aus der Geschichte ist nicht nur eine Orientierung für Menschen, die sich heute auf den Weg zur Kirche machen. Oft werden Kirchen mit hellen Sternen geschmückt. Er ist auch für die Datierung der Weihnachtsgeschichte angezogen worden. Beim Stern von Bethlehem könnte es sich nämlich entweder gehandelt haben um den hellischen Kometen um 12 vor Christus oder um eine große Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild Fische um 7 vor Christus, um eine komplexe Konstellation von Sonne, Jupiter, Venus und Mond im Sternbild Widder 6 vor Christus, um einen unbekannten anderen Kometen oder eine Nova um 5 oder 4 vor Christus oder es könnten zwei verschiedene Konjunktionen von Venus und Jupiter, um drei vor Christus gewesen sein Verschiedene Datierungsmöglichkeiten. Allerdings hat der Stern als ein Symbol auch viele Konnotationen. Der kann nämlich metaphorisch verstanden werden. Wusstet ihr, dass auf zeitgenössischen Münzen häufiger die Köpfe von Herrschern mit einem Stern drüber dargestellt wurden? In Nummer 24, 17 wird prophezeit, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen, und wird die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne seht zerschmettern. Der aufgehende Stern war also schon lange ein Zeichen für Macht, für Stärke, insbesondere für die Befreiung von fremder Herrschaft. Was bedeutet für euch die Führung der Weisen aus dem Morgenland durch den Stern heute?